Hey Frank, wie findest du so die CeBIT? Super, toll. Ich bin begeistert, wie viele Leute speziell sich nach Drupal informieren und auch wirklich Fachfragen stellen. Ich hätte wesentlich mit mehr Laufpublikum gerechnet. Also hier werden wirklich Entscheidungen am Stand gefällt für und gegen Drupal.